Moin moin, meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zum Bus Simulator 2018 im Multiplayer. Ähm, ja, wir starten hier mit sozusagen ein neues Projekt und äh, mit dabei ist heute der Gaming-Potatoes. Ja, grüß Gott. Schön, dass du dabei bist. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. <lacht> ja, wir sind ja heute schon dabei, wir haben schon eine Aufnahme gemacht, die haben wir leider verkickst. Aber wir wissen ja, die erste Aufnahme muss immer ganz gut werden. Ihr kennt mich da ja. Und deswegen machen wir es einfach nochmal. So, wir haben hier die Linie erstellt. Ich zeige euch das mal eben. Das haben wir alles schon gemacht. Hier waren wir bei, das haben wir in der letzten Aufnahme gemacht. Das habt ihr ja leider nicht gesehen. Deswegen machen wir es jetzt nochmal. Haben jetzt aber genug zusammen, um den Erdgasbus zu kaufen. Und den haben wir jetzt auch schon gekauft und schon eingerichtet. Haben zwei Busse und werden diese Fahrt jetzt auch gleich machen. Denn die brauchen wir als nächstes. Da steht nämlich, fahre die Strecke mit einem Erdgasbus. Und das werden wir jetzt tun koop fahren und zwar machen wir das in konvoi mischen in den nächsten werden wir noch mal mitkommen und schnelle fahrt machen in den nächsten folgen ähm, die folgen werden wir releasen sonntags einmal die woche ab 17 uhr cool. ja. das haben wir schon mal geschafft konvoi ich lade dich ein mhm. Und dann schnappe ich mir unseren noch nochmal zu zeigen, unseren Citaro. Ne, kann ich gar nicht. Ich kann nur den Urban Urban Way Iveco nehmen. ist ja auch ganz gut. erdgas fahren. hier hinten ist ein schöner Schwimmscher-Schmeidey drauf. Die Lackierung ist auch ganz nett. Ich habe schon gehört, der Iveco soll nicht ganz so toll sein. Ich will jetzt aber den Bus und wir legen auch gleich los. Gar nicht lang schnacken. So, hier <lacht> fahren wir. Was hast du für ein Smiley da hinten drauf? <lacht> ist cool, ne? Ja, das Ganze findet auch... Ähm Dual statt sozusagen. Wir nehmen beide auf. Ja. Also ihr könnt auch gerne bei dem Gaming Potatoes reinschauen. Den Link findet ihr unten in der Kanalbeschreibung. Jo, genau. den kannte bei mir natürlich auch. Logischerweise. Äh, Ach, cool. Gang einlegen habe ich gemacht. Jetzt muss noch mal Licht. <lacht> Rentale, Alter, wo ist denn hier Licht? <lacht> Warte, Motor. Ich kann die Sonnenbilder so weit runterziehen, dass ich nichts sehe. Warte, Führerstandbeleuchtung. Für ihre Bunker hier So, ich kann los. soweit Moment, Moment, Moment, Moment, Moment, Moment, Also, ich habe schon von unseren Fachkräften hier äh, für Busfahrten erfahren, dass der Weg und nicht ganz so schön sein soll, aber wir machen uns ja immer ein eigenes Bild. Auch gleich eine Fahrkarte. Das ist das spielt nämlich Geld in unsere Kassen. Tageskarte Senior. 4 Euro und 60 zurück, bitte. Auch noch, das ist super. Park, Standard, Abfahrt, 3 Euro und 80 zurück, bitte. Noch eine, Jawohl! So muss das sein. Typ, Standard, 2 Euro zurück. Ah, heute zahlen sie alle. Einzelstudent einmal. 3,20 Euro zurück. Taut im Hintergrund ist immer noch sehr düse laut, aber das macht jetzt auch nichts. Ey, du... ah, oh, da steht so ein alter Opa hinten in der Tür drin. Ja, das muss du aufstehen. Oh Mann. Wow. Schaut euch mal den Fußboden hier an. Der sieht aber edel aus. Alter Schwede. Na ja, gut. Hab wieder einen Fahrersitz. Ich, ich fahre los, ne? Okay. Erdgasbus. Erdgasbus ist ein bisschen anders zu fahren als die anderen. Echt wie denn? Oh Schlagloch erwischt. Vorsicht Schlagloch. Ja, der, der beschleunigt anders. Härter oder? Äh, weicher. Hm. Weil Diesel hast ja direkt die Einspritzung und Erdgas muss er sich ja erstmal ziehen, ne? Da muss ich hier manuell schalten. Der Motor schalten. Oh nein, mein Fahrgast hat vergessen die Blumen zu gießen. Kann man in den Nachbarn anrufen? In der Mitte ist eine Bodenwelle vor, äh, vor der Dinger, Hä? Ich bin da nicht reingekommen. <lacht> Scheinbar schon. Ah. Aber das sind Blitze. Ich habe den Blitze jetzt gerade erst gesehen. Auch Glück gehabt, dass ich nicht so schnell fahren kann mit dem Erdgasbus. Denkt dran, bloß keine Leute überfahren, ne? Leute überfahren das ist so bös teuer. Ups. Na. Boah, die rennen auch alle zum, zum Bus hin, ne? Das ist wie im Real Life. Die rennen alle zum Bus von da hin. Oh, hier steht jetzt einer in der Tür drin oh. so. gleich die Fahrkarte hier, ne? Aha, aha. Wir können sich auch gerne hinsetzen. Oh, eine Online-Fahrkarte. Aha, Ups, hinsetzen. Hinsetzen klar hast du den Herd ausgemacht oh, nee. Na, da drängelst du schon oder was? ich nee. hab das gerade gesehen, du wolltest doch überholen <lacht> nee. ich wollte dir Platz lassen, damit du rauskommst vor allem die Kollisionsberechnung ist etwas falsch ja nun, ist gerade erst released. das Spiel gibt dir doch ein bisschen Schau der Tweet weg umzubauen. Oh, rechts noch Ja. Hat geholfen? Ja, danke. Ja, ich werde auch mit Sicherheit nochmal anfangen, das Lenkrad einzuarbeiten Oh, perfekt geparkt. Perfekte Halteposition. Ja, das kann ich natürlich nicht machen. Einzelstandard Oh, sogar passend. Ich eine Fahrkarte. Die anderen Fahrgäste übernehmen den nächsten nicht. Was, fährst du schon weiter? Nichts gibt's. Okay. Moment, Moment, Moment, Moment. Eine Fahrkarte. Fährst du schon? ich? Okay. Ja, ich fahr weiter. Jetzt ist ein Auto zwischen uns. Oh nein, ich habe das Gefühl, da ist irgendwas zwischen. Alter, jetzt ist der stehen geblieben. Ich bin doch hinter dir. Was soll denn? Ich fahre direkt hinter dir raus, Scheißiger. <lacht> ja, die KI ist ja auch sehr äh, speziell, möchte ich mal so sagen. Ist auch unser Haltestelle? Ja. Alter, wir haben aber auch viele Haltestellen. Ja, ja, ja. Mindestens zehn. Nicht so nah an den Bussteig. Oh ja. Bahnsteig, Bussteig, Kante ranfahren, ranlaufen hier. Ach ja, mit drei kriegen wir die letzte auch noch auf. So, Woche ständ Hallo! Ich fahr los, ne? Jo. Will ich überhaupt schon dran mit losfahren? Ja. 24 Sekunden plus. Ich bin 20 Sekunden im Verzug. Wie viel? 20 Sekunden. Okay. Vorsicht auf der Gegenfahrbahn ist ein Schlagloch. <lacht> <lacht> Toll hier war vor der Haltestelle in Schlachtloh, ne? Genau, gleich vor der Haltestelle vor der nächsten, hier haben sie alte Seegewäge. Da ist und ein das weiß ich noch. Hat mich vorhin noch sehr... Nee, gerne. danach! Nee, davor. Davor auf der rechten Seite, glaube mir. Oder oh, kommst du gar nicht mit ran, du kleine See Haltestelle. Ich muss jetzt warten, oder wie, bis du weg bist? Die, wahrscheinlich. Oder kommt die zu dir hingelaufen, oder Nee. Ja, aber fahr weiter. Ist gut. Fahr <lacht> das ist auch geil, die wollen bei dir, die steigen bei dir aus und steigen bei mir wieder ein. <lacht> ja, wie sollen die auch sonst ja zum alten Siege kommen? Was ist denn da Also hier zählen immer einige. Das also hier, hier gehen so viele ohne Parkschein rein, jetzt muss ich die mal kontrollieren. Oh, ja, linke Spur, hier wollte ich gerade sagen, an der Mitte. Mittelleitplatte. Du gleich gucken, also nicht, nicht linksbündig fahren. Fahr klar. Hier. Was? Ach so. klar. Weder Drehzahl, ja. noch Geschwindigkeit. denn hier? hier. hier klar. ist das eigentlich, Was man über Na Rot Was ist hier? ist Okay, die haben anscheinend alle einen Fahrschein. Dann glaube ich denen mal. Ja. Willst du auch sonst machen? Wenn der Computer sagt, dass sie einen Fahrschein haben, dann haben wir Ich habe etwas Stau verursacht. Ah, die Apple ist grün. Bringt nichts, ey. Die gucken nicht mal. Da vorne bist du. Stand jetzt die ganze Zeit an der Ampel, oder wie? Ja! Die Ampel war die ganze Zeit rot, Mann. Ich bin jetzt wieder direkt hinter dir. Glaube ich nicht. Oh, doch, ist er. Oh, nach vorne kommen. Was stehen die denn hier? Die ist keine Ampel. Weil der kann fahren. Achso, da kommt ein Fußgänger. Vorsicht, Fußgänger! Oh, okay. Ach ne, hier ist gar nicht unsere Haltestelle. Ja, die sind auch gefährlich. Die rennen einfach rüber. Und wenn die Überlage jetzt kostet es 20.000, Alter. War nicht noch günstig. Also das ist aber eine kurze Gelbphase von den Ampeln. <lacht> eine Sekunde, oder was? Ja, wenn überhaupt. Ich habe den perfekten Haltepunkt gerade bekommen. Nein. Doch. Ja. Nur weil ich so schön die, weit vorgefahren. Was, die übrigen Passagiere nehmen den nächsten Bus, okay? Ähm, da kommt kein Bus mehr. <lacht> ich habe keine Ahnung. Wieso fährst du nicht, du blickst links? Aber die Tür in der Mitte nicht zugegangen. Oder ich hatte die nicht aufgemacht. Ah, lol, das ist der Blinker, da hat irgendwas anderes gespiegelt. Jetzt an der Kreuzung hier stand ich vorhin ewig lang. Ja, scheint auch ganz schön verkehrt zu sein. Achtung, nicht zu früh blinken, sonst kriegst du Miese wegen ja. Blinken auf gerader Strecke. Das stimmt, hab ich auch schon gehört. Hab du Was denn? Du bist langsamer geworden. So. Also bei mir war ich eigentlich schon in dir drin. Jawohl, das so wie in Stuttgart, immer schön auf die Kreuzung <lacht> kommst du nicht vorbei. Oh. Da hätte ich aber fast hier ein Anlage. Wie findest du die Farbzusammenstellung? Geil. Die Grün ist die beste Farbe überhaupt. Ja, hast du ausgemacht den Herdmann. Jetzt ist es eh zu spät. Was noch ein bisschen fehlt, sind so Postautos, die im Weg stehen, ne? mhm. Oder Feuerwehr. Habe oh, ich hab aber voll über Kantstein gebügelt, wa? Ja. Über den Kantensteig. <lacht> sagt die eine gerade. Gestern ist ein großer Kuh vorbeigekommen, sagt die andere. Die habe ich auch gesehen. <lacht> Zum Teufel. Ja, Tag ist Karte, Student, gerne doch. Was Sag... passiert eigentlich, wenn man zu früh losfährt? Ähm, sagt zu Strafe, weil du den Fahrgast stehen lassen hast. Das heißt, wir müssen jetzt warten, weil ich habe plus 30. Okay, Tag Standard. Was hast muss... du? Bist du ein minus? Äh, ja, minus 20. woche sehr gut. Noch jemand aussteigen? Nö. Gut. So, ich habe. ab. Alter, ist hier Stau oder was? Ey, da überholt mich Brust so. <lacht> doch. Man denkt wir müssen gleich über linke Spur, ne? Ja, ja. wieder ausmachen, ne? Ja. <lacht> ich, hatte noch, ich hatte noch an. Es ist gelb! Es ist rot! Was? Es ist rot. Ich steh jetzt hier an der Ampel. <lacht> <lacht> abgehängt, abgehängt. Oh Mann! Also, wir sind ja gleich fertig hier. Ich warte hier beim Agrargebiet. Ja, ich huch mal ein bisschen. Mist. Schlagloch erwischt. Schlagloch erwischt. Ja? Was fährt denn da für ein Zug? Ist? Soll das eine 101er sein? Was? Ich glaube, hier so fährt ein eine 101er. Du gehst gleich wieder in den transport Ja, selbstverständlich. Hallo, hier ist eine Zugstrecke. Ja, ja, fahr mal ruhig hier. Eh auf der Vorfahrtstraße, aber du kannst ruhig vor mir fahren, wenn du willst. Also an der linken Leitlinie, da war das Schlachtloch. Ja, irgendwo ruhig. Das ist le- ach so, links. Oh, ich habe grad links mit rechts verwechselt. Ja, bieg mal links ab. Ups. <lacht> sind wir denn hier auf der Autobahn? Einzelstudent. Einzel. Was ist denn, was ist denn, wenn ich an- ah! Wenn ich an der Haltestelle vorbeifahre, kriegst du mega. So, ähm, Chef! Ja? Die Stadt braucht ein neues 50 km/h-Schild. Bist du nicht dran hängen geblieben? Doch. Ha! Kontrolle die 120, jawoll. Soll ich auch nur noch mal kontrollieren? Ich mach's immer eine, eine Haltestelle bevor Ende ist weil an der letzten Haltestelle steigen Sie aus. Dann mache ich das jetzt oh. auch. Gut. Einmal 120 flock. Hier. Wie oft? Sie haben meine Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. So. Siehst du? Minus 0,1. Oh, ich habe ich habe jemanden gefunden, ja, Na klar, ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Haltestelle, hey. Forschungsstation. Dies ist die Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. In der Forschungsstation. Und wir forschen, auch Sie. Was macht die da? Ich kann die aber auch nicht anklicken. Oh, gut gefällt der Bus. Ich weiß nur nicht, was die alle hier wollen. Fuck! Lass mich jetzt da hier fahren. Hä? Oh. Ach, du stehst da, weil du ein Ticket möchtest! <lacht> Ach, geil, Hä, hey, warum kann ich, egal wo ich jetzt hinkomme, nur noch die Fahrertür Türe auswählen? Was ist das denn jetzt für ein Scheiß? Das kann ich dir nicht sagen. Aha, jetzt geht's wieder. So, du möchtest äh, Woche Standard. Du bist natürlich schon längst am Ziel. Ich bin schon längst am Ziel. Ja, ja ist ja logisch. Ich warte hier auf dich. An der letzten ja, Haltestelle ja. macht man immer noch mal, muss man ja die Verspätung noch machen, die man ja... Äh, die wir an den anderen Haltestellen nicht hatten. Und Müll aufsammeln. Echt, wo ist Müll? Manchmal liegt da so ein Kaffeebecher rum. Habe ich noch nicht gesehen, muss ich mal drauf achten. Bitte gehen Sie weiter. Ich fahre auch keinen Schritt weiter, die steht hier direkt nach meinem Heck dran. Das heißt, Sie müssen jetzt aufpassen, wenn ich angerast komme. Nee, die steht direkt nach meinem... Bei mir hinten an der Seite. Also ah, jetzt habe ich das gehört, dieses Död. Was denn? Dieser diesen Haltestelle Runsch. Achso. Absolut. Okay, ich bin fertig. Danke sehr. Cool. cool. Wir sind fertig. Ja. Es tut mir leid, du musst 51 km H-Schild zahlen, es tut mir so leid. Das ist nicht so schlimm. Dann würde ich ja, mal sagen, ruhig. dann war das eine schöne erste Folge. Komm mal hier. hier zieh ich noch Müll rum bei dir. Wo? Zeig mal Ja? Komm mal rein hier, ja. rein hier und dann also ja. das nicht normal haben, dass du hier mein Fuß so hinterlässt. Alles klar. Gesundheit, mein Schatz. Kommst du nicht raus? Ich komme nicht mehr raus. <lacht> Und damit bedanken wir uns natürlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Wenn ihr noch kein Abo eins mit. Und schaut doch in die nächste Folge am Sonntag wieder rein. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.